Herzlich Willkommen zum österreichischen EU-Ratsvorsitz. Zum Genieren. Achso, warte mal. Falsche Sendung, oder? <lacht> Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Martin, servus. Servus. Was glaub ich dir? Alles klar. Du bist freudig für einen EU-Vorsitz? Natürlich, schau mir an, bitte. Stimmt. Bitte, ich möchte kurz eine ein, ein, ein lobenswerte Erwähnung in den Kommentaren zu seiner Krawatte. Danke, danke, danke. Martin, was hat sich in Österreich da? Ja, also wie die letzten Wochen, eigentlich die letzten Monate, nur zum Genieren und... so klingt ist ja voll depprimiert. Nein, das ist voll der Realismus. Okay. Ja Und für mich hat sie ja am besten zusammengefasst der Matthias Stolt, er hat ja gemeint, die ganze Kurzinszenierung macht die einem nur besoffen. Und eigentlich, du weißt ja, was das Schlimmste ist am besoffen sein. Der nächste Tag? Genau, der Kater danach. <lacht> Wir werden uns noch wundern. Ah, der Kurz ist doch so ein Lieber. Sagt wer? Ja, alle. Der Kurz sagt das, oder? <lacht> anyway. Servus. Kurze. Ja, okay. äh, Präsident, Bundeskanzler, Präsident, Minister, Kanzler, Kanzler, nicht sag jetzt. Sie sind nicht angekommen bei mir. Ich befürchte, du solltest dich daran gewöhnen. Okay. Ich bin nicht. Mehr. Hast du gehört, dass die eine Taskforce Migration gegründet haben? Die ja die Regierung. Die Regierung, ja? Eine Taskforce Migration. Ja, klingt toll, oder? Äh, ja. Um gleich in den Fremdwörtern zu bleiben, mir war ja lieber sie migrieren. Puh. Wohin? Türkei? Ja, in eine, irgendeine gefestigte Demokratie. Türkei, Ungarn. <lacht> <lacht> Russland, China, irgend sowas? Ja, freie das. Auswahl. Sehr gut. <lacht> Was mich wirklich aufkriegt, hat die Woche, war dieser Wahnsinn mit dem Kriegsspiel an der Grenze. Hast du das gelesen? Mich hat schockiert dieses, äh, wie. Pro Border Ding. Dass das Ding ja pro Border hast, die Übung, mhm. und das anscheinend aus dem rechtsradikalen Bereich kommt. Das war ja nicht die Neuigkeit, weil okay. äh, die, ja, geht, die Abgrenzung uns, Teile unserer Regierung mit rechtsradikalen kannst du ja nur mal mit der Lupe finden. Aber dass sie sogar Polizeischüler fürs Kriegsspielen verwendet haben, das finde ich schlimm. Ja, da fällt mir nichts mehr dazu. Und was war diesmal jenseits des großen Drecks beim Trump los? Um, ja, aber einiges. Ja? Du kannst dich erinnern an sein Lieblingsprojekt? Die Mauer. Das andere Lieblingsprojekt. Was war das? Die Zölle. Ja, genau. genau. Da ist doch recht so, making America great again, und wir schauen, dass man kann ich einen deutschen Autos mehr mir auf der Walls drin haben, mhm. da hat er irgendwelche Rechnung ohne Wirt gemacht. Was ist passiert? Zum Beispiel, Harley Davidson mhm. überlegt jetzt schon, dass sie die Produktion eine Produktion außerhalb der USA auch äh, andenken, mhm. weil sie damit die Zölle umgehen. Damit wir nach einem Motorräder in Europa nicht teurer werden. Das heißt, sie produzieren <lacht> direkt bei uns in Europa dann? Genau. Das finde ich sehr sympathisch. Das ist super für uns. Ja, finde ich. Aber hat für, ein, für ein Oh ja. Außerdem, die, die, die Einfuhrzölle auf Stahl ja. wirken sich jetzt auch schon negativ auf sein America Great Again aus, mhm. weil ähm, Jobs verloren gehen dadurch. Mhm. Weil Unternehmen höhere Preise für Stahl zahlen müssen, deswegen entlassen sie Leid, weil wo wird Sport? Beide Leid. Du, Entschuldige, Und ich habe die Wirtschaftsuni besucht, Betriebswirtschaft studiert, nicht abgeschlossen. Aber das war mir schon klar, dass das ein Schuss nach hinten ist. Ja, aber der Trump hat ja nicht wirklich was. Er hat ja studiert. Er ist ja nur Unternehmer. Das heißt, Zwitterant er... ist er vor allem. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall merkt er jetzt, dass er ein bisschen nach hinten losgeht, die Galle. Und sonst? Ja, sonst habe ich auch eine super Meldung. Nämlich die, die, Sarah, die Sarah Sanders seine Pressesprecherin, mhm. die wurde jetzt in einem Lokal in Virginia, äh, ausgeschmissen, weil sie nicht bedient, glaube ich, von der Besitzerin, weil, und jetzt Zitat, sie arbeitet für eine unmenschliche und unmoralische Regierung. Ja, aber du weißt schon, das ist jetzt nicht wegen den Zöllen gemeint gewesen, sondern weil die Kinder in Käfigen eingesperrt haben. Du, ich glaube, bei, bei der Regierung Trump gibt es genug Gründe, wo das patzen kann. Ja. Also da, da habe ich keine Bedenken. Äh, zum Schluss habe ich eine gute Nachricht für Österreich. Die wäre? Wir sind EU-Ratsvorsitz. Das auch. Ja. Ob das gut ist, das werden wir in sechs Monaten sehen. Nein, das ist gut, die EU ist ein gutes Projekt. Ob wir es gut, machen, ja, ja, ob okay, gut ja. machen, das werden wir in sechs Monaten wissen. Absolut richtig. Nein, aber eine andere gute Nachricht. Trump und Putin treffen sich nicht in Wien. Ich das heißt nämlich, wir werden wahrscheinlich nicht auf irgendeiner Terror-Landkarte auftauchen, weil wir uninteressant ist. Und kein Stau in Wien, sondern in Helsinki. Super! Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Was hast denn du gelernt die Wochen Ja, ich habe die Wochen was Wichtiges gelernt, das wissen vielleicht viele nicht, aber ich verdiene meine Projekte mit Social-Media-Beratung. Ich helfe für Unternehmen auf YouTube, Facebook und so, zu kommunizieren. Und die haben immer die große Angst des Shitstorms. Mhm. Und jetzt haben alle Social-Media-Berater yeah. ein Jubeltag. Denn es gibt die Shitstorm-Versicherung. Das heißt, wenn du einen Scheiß baust, hat die Versicherung... Ich baue keinen Scheiß. Aber die anderen social media Berater. Okay, gut. Also Deswegen könnt ihr die Versicherung nehmen, oder gleich zu mir kommen. Das ist ja die. <lacht> Und was hast du gern die Woche? Erschreckend! Fußball! Okay. Ja, ich weiß, interessiert dich nicht, aber eigentlich natürlich schon. Es wird eine Fußballweltmeisterschaft weitergespielt, selbst wenn Deutschland ausscheidet. What? Ja, so habe ich auch nicht gehabt. Ich bin zwar kein Fußballfan, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Machen Sie aber. Ist die dann gültig? Ich schnipp's an. Ich war Fußball-WM ohne, ohne Deutschland. Wow! Ja. Das ist ja meine Erkenntnis. Gut, damit hätten wir das. Ja. Ähm, wir sind jetzt zwei Wochen lang mit da. Urlaub. Urlaub, genau. Und das heißt aber danach kommen wir dafür wieder regelmäßig mhm. in voller Power zurück. Mhm. Das heißt, äh, schön mit Krawatte und Hemd und mhm. was. Krawatte spült jetzt nicht jedes Mal. Nicht? Nein. Was ich Fliege? Also, wenn fünf Leute unterschreiben, Fliege, dann vielleicht. dich. Martin, mit Fliege! Ich deswegen möchte ich das schon machen. Anyway, wir wünschen euch schöne Ferien. Wir vergessen, einschmieren ist wichtig. Sonnencreme und so, waren das gefährlich. Danke fürs Reinschauen, schöne Ferien. Und dir, schöne Ferien, Martin. Ja. Okay, ciao. ciao.